Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer Pressekonferenz mit dem Thema Corona, aktuelle Lage. Heute ist äh, Mittwoch, der 8. April und wir können und müssen berich berichten, dass wir im Augsburger Stadtgebiet augenblicklich 281 positiv getestete Personen erfasst haben, davon sind allerdings zwischenzeitlich 104 wieder genesen, rund 40 Prozent. Wir haben nach wie vor vier verstorbene Patienten. Die Mortalität liegt dabei jetzt, was unsere Stadt anbetrifft, im Verhältnis zu den Krankheitsfällen bei 1,4 Prozent. Wir können im Verlauf der Corona-Krise, die erste positive Befundung war am 6. März, also vor über vier Wochen. Wir können im Verlauf der Corona-Krise erkennen, dass es gelingt, die Verdoppelung der Fallzahlen, die Reproduktionsrate, wie die Fachleute sagen, zu reduzieren. Von ursprünglich äh, alle zwei Tage auf nunmehr alle acht bis neun Tage. Diese Reduzierung der Reproduktionszeit reicht noch nicht aus um Entwarnung geben zu können und in einen sicheren Verlauf zu kommen. Die diesbezüglichen Einschätzungen werden Ihnen gleich anschließend durch Herrn Professor Heder nahegebracht, den ärztlichen Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, der zusammen mit mir und im Übrigen dem Ordnungsreferenten Dirk Wurm und dem Sozialreferenten Stefan Kiefer diese Pressekonferenz mit Informationen bestücken wird. Wir haben bei den angegebenen Zahlen im Schnitt, um ein paar Größenordnungen reinzubringen, 94 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das ist geringer als die Zahl der Erkrankungen je 100.000 Einwohner bayernweit. Wir stellen fest, dass der Durchschnitt der Patienten, das Durchschnittsalter bei 43 Jahren liegt. Von 177 Erkrankten aus Augsburg befinden sich aktuell im Krankenhaus 15 Personen, die Quote liegt also bei 8,5 Prozent. In den Krankenhäusern im Augsburger Stadtgebiet werden insgesamt aktuell 43 Patienten aus der Region behandelt, zwölf davon werden beatmet. Wir haben im Rahmen unserer letzten Pressekonferenz, gerade als wir die Führungsgruppe Katastrophenschutz durchgeführt hatten und einige Beschlüsse dort gefasst hatten, vor allem in den Mittelpunkt äh, gerückt die Situation der Ausstattungen in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und äh, festgestellt, dass von nahezu allen Seiten her zusätzliche Bedarfe angemeldet sind bzw. Unzulänglichkeiten mitgeteilt werden. Unser Anliegen, also das Anliegen der Stadt Augsburg und der Führungsgruppe Katastrophenschutz, wie auch unser Handeln im Rettungszweckverband Augsburg, der die gesamte Region äh, umfasst, geht dahin, dass äh, eine angemessene Ausstattung mit äh, Schutz Gegenständen, also Nasen-Mundschutz oder Masken oder Schutzkittel oder Visiere, Gummihandschuhe und dergleichen, in unterschiedlichen Bedarfsgraden allen zur Verfügung stehen sollte, die in Gesundheitsberufen und in Pflegebereichen tätig sind. Also, wir konzentrieren uns bei demjenigen, was wir an Versorgungsstruktur in den Blick nehmen, nicht nur auf die Krankenhäuser, die in erster Linie anderweitig ja auch Materialzulieferungen bekommen können und sollen, sondern auf dasjenige, was äh, an Defiziten erkennbar wird und was zur Stärkung einer ganzheitlichen Gesundheitsfürsorge in der Region notwendig ist. Wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, in der weiteren Gesundheitsversorgung bis hin zu den Praxen nicht nur bei Laune halten sozusagen, indem sie Ausstattung bekommen, sondern wir wollen sie vor allem auch gesund erhalten und ihre Einsatzkraft auch für die weiteren Verläufe erhalten und stärken. Und deswegen ist der Ansatz der Führungsgruppe Katastrophenschutz auf diese Art und Weise auch gewählt worden. Wir haben bei der Bedarfsermittlung also nicht nur die institutionellen Einrichtungen in Form der Krankenhäuser mit erfasst, sondern vor allem auch Arztpraxen, Heilmittelträger, Alten- und Pflegeheime, Behindertenpflegeheime bis hin auch zu den Strukturen der freien Wohlfahrtspflege und der ambulanten Dienste. Wir gehen davon aus, dass wir in Augsburg äh, rund 13000 13400 Personen im Gesundheitssektor in diesem weiten Gesundheitssektor beschäftigt haben, rund 7000 in den Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenhilfe und so weiter, 3000 in den Arztpraxen und den äh, medizinischen Versorgungszentren, 3.400 Beschäftigte in den Krankenhäusern außerhalb der Universitätsklinik äh, und darüber hinaus natürlich in anderen Strukturen, die viel mit äh, Menschen zu tun haben und auch äh, in die Bewältigung der Krise gestellt sind. Ähm, rund 3.000 Personen, die wir mit berücksichtigen müssen, nämlich äh, Dort, wo Patientenschutz notwendig ist für Besucher von Einrichtungen oder bei städtischen Verwaltungsdienststellen vom Abfallwirtschaftsbetrieb bis hin zum kommunalen öffentlichen Ordnungsdienst oder dem Tiefbeamt. All dasjenige ist sozusagen einmal eine Sollerfassung, ohne gleichzeitig sagen zu können, dass wir idealtypisch alle bestücken können. Dieser ganzheitliche Ansatz führt zu folgender Vorgehensweise. Wir verlassen uns darauf, dass die Versorgungsstruktur, wie sie von Landes- und Bundesebene etabliert wird, auch weiterhin ungebrochen zur Verfügung steht. Die Schutzausstattungsartikel, die von Landesseite oder Bundesseite zugeliefert worden sind, entsprechend einer Verteilungsquote, sind auch in die Verteilung gegangen. Wir legen unser Ziel unserer eigenen Beschaffung darauf an, dasjenige abzudecken, was dort bestimmungsgemäß von anderen Versorgern nicht mit abgedeckt werden soll oder auf Situationen, in denen eine Versorgung von anderer Stelle nicht zeitgerecht erfolgt, um einen durchgehenden Schutz zu bewerkstelligen. Wir haben unsere Grundhaltung, um diese, Aus, um diese Abdeckungsfunktion zu erreichen, in den, im Laufe der letzten Woche durch entsprechende Bestellungen auch ergänzt die entsprechenden Auslieferungen an die Stadt Augsburg sind bereits begonnen und werden dann stufen- und schrittweise über die, nächsten Jahre hin, äh, über die nächsten Tage hinweg abgewickelt werden, sodass wir eine entsprechende Verfügbarkeit haben werden. Nach den mir vorliegenden Informationen werden äh, jetzt am, diese Woche am Grünen Donnerstag noch Auslieferungen erfolgen an Einrichtungen, die mit den vorhandenen Ausstattungen nicht über die Feiertage kommen würden. Also insoweit äh, werden wir auch hier eine entsprechende Engpasssituation abwenden und dasjenige, was an Ersatzbeschaffung äh, äh, äh, von Seiten der Füge K. Augsburg veranlasst ist äh, und die Strukturen erreichen soll, von denen ich gerade gesprochen habe, wird die Verteilung dann bestimmungsgemäß in der Woche nach Ostern äh, beginnen. Hier sind entsprechende Verteilungsstrukturen zu erarbeiten äh, und dann der Vertrieb oder die Verteilung zu organisieren. Ich weise darauf hin, dass soweit wir als Stadt Augsburg äh, Zulieferungen machen, die natürlich für unsere eigenen Einrichtungen ohne weitere Abrechnung machen, aber andere Strukturen, die mitversorgt werden, dann gegen äh, entsprechende Rückvergütung, die entsprechenden Ausstattungen auch erhalten werden, das sind allemal erstens sichere äh, Lieferungen, die wir dorthin bringen können, und dann auch unter Wahrung der Konditionen, die durch eine zentrale Bestellung unsererseits bewerkstelligt werden können. Soweit von meiner Seite jetzt zunächst einmal zur Ausgangssituation, was die Fallzahlen äh, anbetrifft und die äh, Situation hier in Augsburg und das Hauptanliegen, das äh, in der äh, medizinischen Versorgung besteht, beziehungsweise der Ausstattung mit Schutzgegenständen besteht. Ich möchte jetzt das Wort weitergeben an den Herrn Professor Heller, der uns eine Einschätzung zur augenblicklichen Situation aus medizinischer Sicht geben wird. Und im Anschluss daran werden wir nochmal speziell auf die, auf das Thema der Altenpflegeeinrichtungen eingehen, die Situation aus Sicht der Führungsgruppe Katastrophenschutz aus Sicht der Betrachtung im Rettungszweckverband und Schwaben, aber auch ganz konkret, was die Situation hier vor Ort in Augsburg anbetrifft. Hier wird dann Herr Dr. Kiefer und Herr Wurm auch noch ergänzend dazu Stellung nehmen. Ich werde dann das weitere Thema im Anschluss an Herrn Dr. Heller aufrufen. Jetzt darf ich bitten, Herr Dr. Heller, für Ihre Ausführungen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind bundesweit vernetzt mittlerweile. Das DIVI-Register ist online, kann jeder von Ihnen einsehen. Wir werden auch gleich eine Einblendung haben mit den aktuellen, tagesaktuellen Zahlen. Da lässt sich gerade Das sind gerade die aktuellen Zahlen, die im aktuellen DIVI-Report zu sehen sind. Wir sehen hier, dass die Fallzahl äh, insgesamt äh, bundesweit an äh, Covid-Patienten im, im in der Intensivbehandlung mittlerweile bei 2.600 Patienten angekommen ist. Wir haben immerhin 1200, knapp 1.200 Patienten, die Daten melden. Damit haben wir noch nicht alle. Aber wir haben schon einen ganz guten globalen Überblick über die Zahlen. Und wenn man sich die Zahlen genau anschaut, hätte man sich mit der Meldung gestern wünschen können, dass wir in einen flachen Verlauf übergehen und einen flachen Berg hinbekommen. Der Tag heute sieht so aus, als würden wir doch noch mal mit den Intensivbehandlungspatienten momentan ansteigen. Insofern ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, Sie da auch noch mal äh, zu sensibilisieren. Wir haben zwar schon 1.500 abgeschlossene Intensivbehandlungen bundesweit, davon sind aber auch äh, 482 Patienten verstorben. Das heißt also, 31 Prozent aller Patienten, die eine Intensivtherapie in Deutschland nach Covid hinter sich gebracht haben, sind verstorben. Und deswegen ist es an dieser Stelle so wichtig, dass Sie mitmachen. Äh, ich komme gleich noch mal darauf. Äh, wir haben insgesamt bundesweit eine große Zahl von freien Intensivbetten. Ich bin da auch in sehr engem Austausch mit den Kollegen aus Köln, aus Kiel, aus Heidelberg, aus Dresden. Also, wir haben da sehr viele Kontakte. Und die sind auch direkt. Man kann in dem Divi-Register auch direkt sehen, wie die Bettenkapazitäten frei sind. Aber man muss eben auch konstatieren, obwohl wir jetzt gerade mit den Kapazitäten gut aussehen, Normalstationen, Intermediate Care, Intensivmedizin, Beatmungsplätze, sieht das noch gut aus. Wir haben aber einfach einen Vorlauf, so wie die Erkrankungsrate ansteigt, so steigt auch die Inanspruchnahme der höherwertigen medizinischen Kapazitäten an, sodass wir auch darüber nachdenken müssen, was ist, wenn wir dann an eine Stelle kommen, wo unsere Intensivkapazitäten ausgereizt sind und dann eben auch Ferntransporte vielleicht auch über weitere Distanzen in Anspruch nehmen müssen. Erweiterung der Bettenkapazitäten ist es so, dass wir dem Staatsministerium des Inneren ein entsprechendes Konzept für den Bereich Augsburg vorlegen mussten. Das war schon zum 1.4. der Fall, haben wir vorgelegt, haben wir momentan hier in der Region äh, in, in der Endausbaustufe 900 zusätzliche Betten, die wir benutzen können. Wir hatten gestern auch eine Telefonkonferenz mit dem bayerischen Innenminister und allen meinen Amtsbrüdern und Schwestern in Bayern, äh, wo wir auch äh, in bayernweit gute Zahlen haben. Aber jetzt ist das... Der der entscheidende Punkt, wo Sie gefragt sind. Wir bekommen die medizinische Versorgung von Ihnen und uns nur hin, wenn Sie mitarbeiten. Wenn wir in der medizinischen Versorgung so viel für Sie machen können, dann ist der Anteil, den Sie machen können, so viel. Momentan, und ich komme hier an der Stelle so ein bisschen wie ein Wahlkämpfer vor, nur dass die Prozentzahlen nach unten gehen müssen und nicht nach oben. Wir müssen es schaffen, die Neuerkrankungsrate auf unter drei Prozent zu senken. Momentan sind wir bei 5,35 Prozent, die wir jetzt ausgerechnet haben aus dem Landesgesundheitsamt, die Daten, die von gestern da waren. Das heißt, wir sind momentan bei fünf Prozent, hatten schon einen sehr viel höheren Wert, der über zehn Prozent pro Tag lag. Das ist Ihnen zu verdanken, dass Sie die Ausgangsbeschränkungen so einhalten. Aber damit wir mit unseren Intensivkapazitäten nicht auf Grund laufen, sind Sie gefragt, diese Neuerkrankungsrate auf unter drei Prozent zu senken. Das heißt also, wir haben das ganz klare Ziel in, den nächsten, in der nächsten Woche, insbesondere auch über Ostern, diese Neuerkrankungsrate auf unter 3 Prozent zu drücken. Das ist mein ganz, mein, mein ganz imperativer Appell an Sie, sich die Ausgangsbeschränkungen ernst zu nehmen, auch hier einfach um die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Insofern glaube ich, war das das, was ich heute dazu beitragen konnte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Heller. Äh, Herr Professor Heller steht dann anschließend auch für Rückfragen gerne noch zur Verfügung. Wir wollen jetzt äh, die Situation in den Pflegeheimen etwas mehr in den Fokus äh, nehmen und äh, darüber sprechen. Wir haben im Rahmen der letzten PhyGK festgestellt, dass die Bewältigung der Situation in den Pflegeheimen äh, kompliziert ist weil Patienten nicht ohne Weiteres sozusagen aus den entsprechenden Einrichtungen herausgenommen werden können. Ich hatte berichtet, dass seitens der Regierung von Schwaben eine Empfehlung mit Verbindlichkeitscharakter herausgegeben worden ist, wie Pflegeheime sozusagen sich organisieren und Prozesse strukturieren sollen, Abläufe strukturieren sollen, damit das Infektionsrisiko möglichst reduziert wird. Tatsache ist, das kann ich berichten auch in meiner Funktion als Vorsitzender des Rettungszweckverbandes Augsburg, auch aus Rückmeldungen in den Landkreisen Augsburg, Eichach, Friedberg, Donauwörth und Dillingen, dass es bei der praktischen Umsetzung dieser Vorgaben und Maßgaben einfach faktische Schwierigkeiten gibt, weil nicht in jeder Einrichtung die räumlichen Voraussetzungen da sind, Isolationsstationen zu schaffen, weil nicht überall die räumlichen Voraussetzungen da sind, Kontaktpersonen eins gesondert räumlich darzustellen und weil vielfach es auch nicht möglich ist, Personaleinsatz so differenziert zu gestalten, dass das Personal aus dem einen Bereich überhaupt nichts mit dem anderen Personalbereich zu tun hat. Und es geht bis hin zu der Abwicklung von Materialströmen. In der Folge kam noch als Konsequenz und oder erschwerend für die Gesamtsituation hinzu, dass ein Aufnahmestopp verfügt worden ist seitens des Freistaats Bayern für die entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Das heißt, das ist sicherlich eine wirksame Maßnahme, um den Eintrag von Infektionen von außen her deutlich zu reduzieren, führt aber letztendlich zu weiteren Konsequenzen bei der Darstellung des Gesamtversorgungssystems. Äh, der ärztliche Leiter unserer Führungsgruppe Katastrophenschutz hat in der Konsequenz dieser, äh, dieses Aufnahmestopps natürlich messbare äh, Entwicklungen in den Krankenhäusern, nämlich deswegen, weil pflegebedürftige Menschen, die nicht an Corona erkrankt sind, nicht und nicht ohne weiteres abverlegt werden können an andere Einrichtungen und das dann auf sich dazu führt, dass Kapazitäten in den Krankenhäusern belastet werden oder belegt werden, die eigentlich gerade dazu freigeschaffen worden sind, um eine wirksame Corona-Patientenbehandlung und eine entsprechende Bettensteuerung zu ermöglichen. Um diesen Konflikt aufzulösen, gibt es zwischenzeitlich unterschiedliche Ansätze. Zum einen in Abstimmung mit dem ärztlichen Leiter, Herr Professor Heller, die Überlegung, ob man Schwerpunkt, eine Schwerpunkteinrichtung schafft, die als Übergangsaufnahme für Pflegebedürftige dienen kann, und zwar mit einem größeren regionalen Einzugsbereich aus dem dann nach Ablauf einer Quarantänezeit wieder zurückverlegt werden könnte, wenn die Aufnahmestopps bei den alten Pflegeheimen aufgehoben sind, oder aber eine Übergangseinrichtung, Pflegeeinrichtung, die zumindest den Bedarf abdeckt, der hier im Rettungszweckverband Gebiet Augsburg aus den betreffenden Landkreisen und der Stadt Augsburg entsteht. Wir haben für beide Varianten Planungskonzeptionen und sind bei der Prüfung Umsetzung. Ich gehe davon aus, dass es zunächst eine örtliche zusätzliche Pflegeeinrichtung geben wird, die diese Abverlegungsmöglichkeiten aus den Krankenhäusern ermöglichen. Dazu muss Personal und Organisation äh, strukturiert werden. Hieran werden wir in diesen Tagen arbeiten, äh, um dann bei Bedarf entsprechend vorbereitet zu sein, wenn notwendige Abverlegungen stattfinden können. Es hat sich bewährt dass wir durch die Vorgaben des Freistaats Bayern diese klare äh, fachliche Struktur und, Struktur und auch Weisungsstruktur des ärztlichen Leiters einerseits haben, dass wir aber auch äh, durch den Versorgungsarzt auf äh, Ebene der Stadt Augsburg und der jeweiligen Gebietskörperschaften, der, also der Landkreise und durch die Heimärzte und durch entsprechende Pflegekoordinatoren, wie sie eingesetzt sind, in den Gebietsbereichen der einzelnen Verbandsmitglieder handlungsfähig sind, Ansprechpartner haben und Entscheidungspartner haben, um solche Entscheidungen anzubahnen und auch äh, Lösungen darstellen zu können und zur Entscheidungen bringen zu können. Soweit zu der Grundvoraussetzung von meiner Seite, wie es an den Augsburger Altenheimen aussieht und wie dort insbesondere dann auch mit äh, dem Personal äh, verfahren werden kann im Hinblick auf die Abstrichentnahme, wird zunächst Herr Dr. Kiefer erläutern und dann äh, anschließend Herr Wurm. Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott. Auch von meiner Seite als Sozialreferent bin ich an der Seite des Gesundheitsreferenten Dirk Wurm, ja ganz besonders im Bereich der Altenhilfe auch mit dabei. Und in Gesprächen mit Ihnen, mit Pflegekräften, aber auch mit Blick auf die Medien stelle ich fest, dass wir alle einen besonderen Blick in diesen Corona-Zeiten auf unsere alten Menschen haben. Und das ist auch richtig. Und auch eine Sorge um unsere alten Menschen, weil diese besonders gefährdet sind, auch das ist berechtigt. Ein Misstrauen in Altenhilfeeinrichtungen wäre allerdings völlig fehl am Platz und ist nicht angebracht. Ich habe mich intensiv immer wieder mit Einrichtungsleitungen, mit Verbänden, mit ambulanten äh, Pflegeeinrichtungen äh, unterhalten und das auch äh, mir berichten lassen, wie dort gearbeitet wird. Und ich will hier wirklich eine Lanze brechen vorneweg, um es klar zu sagen, für alle, die in der Pflege Dienst tun. Frauen, Männer, organisatorisch in der Pflege und in der Verwaltung. Es wird hier Großartiges geleistet. Hier ist eine hohe Fachlichkeit, eine hohe Professionalität. Und die Menschen dort tun wirklich alles, um unsere alten Menschen zu schützen, zu pflegen und auch, wo es nötig ist, eben gesund zu pflegen. Wir haben, und das ist vielleicht noch mal wichtig, in den Einrichtungen der Altenhilfe keine gefährlichere Situation als in anderen Bereichen für alte Menschen, weil eben dort in diesen Häusern besonders aufgepasst wird, weil hier rund um die Uhr auch Menschen da sind, die Symptome feststellen oder beobachten und für Abhilfe sorgen. Vielleicht liegt es genau daran, dass wir momentan bei 26 Pflegeeinrichtungen stationärer Art in Augsburg nur, auch das ist viel, aber nur in zwei Häusern bisher Infektionen feststellen konnten und dort auch dann die entsprechenden Vorkehrungen von den Einrichtungen getroffen wurde. Ich denke, das muss man auch sehen. In solchen Häusern leben 2.900 Menschen in Augsburg. Doppelt so viele werden ambulant betreut. Das ist eine ganz große Leistung der ambulanten Einrichtungen und das sollten wir wirklich auch schätzen. Ich bin sehr dankbar für den Einsatz dieser Menschen, die hier tagtäglich Großartiges leisten, auch jetzt noch Unterstützung bekommen vom Bund und das, denke ich, ist auch in unser aller Sinne. Wo es fehlt? Äh und das kam auch in den Diskussionen rüber und das haben auch die Verbände zuletzt bemängelt. Und das kann ich auch gut verstehen, ist, dass die Versorgung mit Schutzausrüstung noch äh, Luft nach oben hat. Hier laufen ja die ersten Lieferungen an und der Kollege Wurm wird darüber genauer berichten. Und wichtig ist auch, dass eben, weil wir diese Situation genauso einschätzen wie die Verbände und denen, die in der Pflege tätig sind, dass die Stadt zusätzlich hier auch noch hilft und zusätzlich Material beschafft. Was tun wir noch gemeinsam mit denen, die Pflege tun? Wir haben einen Krisenstab, der sich wöchentlich trifft, wo wir die aktuellen Fragen auch aufgrund der jeweiligen Situation und der Vorgaben äh, des Landes und des Bundes besprechen. Meistens kann man da im, im konkreten Fall auch Sonderlösungen finden, auch zum Beispiel, wenn es um das Zurückverlegen geht, wovon der Oberbürgermeister vorhin gesprochen hat, wenn jemand wieder geheilt ist, dass er natürlich auch zurückgehen kann in seine Altenhilfeeinrichtungen. Wir besprechen wöchentlich die Frage, wie man mit Personal, Infizierten, Abverlegungen etc. umgehen kann auf hoher Fachlichkeit und sind hier wirklich Seite an Seite mit den Pflegekräften und den Einrichtungen hier. Wichtig ist noch, wir sind gerade dabei und das finde ich ist ein Erfolg, dass wir für alle Altenheime in Augsburg auch Heimärzte äh, verpflichten konnten oder besser gesagt gewinnen konnten. Es gibt hier mehrere Ärzte im Stadtgebiet, bei denen ich mich auch sehr herzlich bedanke, die gesagt haben, sie sind bereit, als Heimarzt in die Einrichtungen zu gehen und dort die Menschen zu begleiten und auch die Pflegekräfte wo gegebenenfalls eine Infektion oder eine Vorbeugung notwendig ist. Vier Heimärzte haben wir heute schon und es kommen täglich welche dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für die Sicherstellung der Sicherheit und der Gesundheit in den Einrichtungen. Von daher wir, die Stadt Augsburg, sind an Seite der örtlichen Altenhilfeeinrichtungen, der Ambulanten und der Stationären. Und ich meine, das wird dort auch gesehen und das brauchen wir auch miteinander. Vielen Dank allen, die hier mitwirken. Und über die weiteren Details würde ich weitergeben an den Kollegen Dirk ja. ja, Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Bürgermeister, vielen Dank und auch von meiner Seite. Äh, Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ja, mit Blick auf die stationären Einrichtungen in der Stadt Augsburg ist unser oberstes Ziel als Gesundheitsheimaufsicht und aus dem Bereich des Gesundheitsamtes, dass wir alles tun, um Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu schützen. Und dasselbe gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Einrichtungen. Das Thema Schutzausrüstung wurde bereits angesprochen. Die Verteilung bzw. Abholung durch die Einrichtungen an einer zentralen Stelle in der Stadt Augsburg, die läuft und auch die Nachlieferungen über den Freistaat Bayern. So ist es ja vorgesehen von der Führungskurve Katastrophenschutz auf Bayern-Ebene, auch die funktioniert. Von daher sind wir momentan zumindest nach unseren Einschätzungen in Abstimmung mit den Trägern in einer Situation, dass wir bedarfsgerecht mit Schutzausrüstung versorgen können. Bedarfsgerecht heißt, dass insbesondere bei kleinen Einrichtungen, wo Engpässe entstehen können, aufgrund von Positivbefunden schnell unterstützt werden kann. Das Zweite, was uns sehr wichtig war, zusammen äh, am runden Tisch mit den Trägern aus dem Bereich der ambulanten und stationären Pflege, dass wir Möglichkeiten schaffen, die Testkapazitäten deutlich zu erhöhen. Das heißt, Bewohnerinnen und Bewohner mit Symptome, aber auch Mitarbeitern schnellstmöglich einem Test zuzuführen. Hier ist es uns Gott sei Dank gelungen, unter tatkräftiger Mithilfe äh, des Augsburger Labors, von Schottdorf entsprechende Testkapazitäten äh, zur Verfügung zu stellen. Auch die werden morgen gegenüber den Heimen dementsprechend kommuniziert und können dann abgeholt werden, sodass auch unter Zuhilfenahme des Heimarztes, den es mittlerweile gibt und mehrere sogar gibt, äh, wirklich sehr schnell diese Tests durchgeführt werden können. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Maßnahme, äh, um eben die Ausbreitung die befürchtete Ausbreitung des Coronavirus in stationären Einrichtungen bestmöglich in den Griff zu bekommen. Das mal zum Thema der Alten- und Pflegenheime, wie es aktuell darstellt. Wir müssen jetzt einfach schauen, wieder morgen am runden Tisch, wie hat sich die Situation in den letzten fünf Tagen entwickelt, so dass wir auch weiterhin solidarisch und referatsübergreifend hier zusammenarbeiten können mit Blick auf die Risikogruppen in unserer Stadt, also das heißt die älteren Menschen. Soweit mal zum Thema Alten- und Pflegeheime. Ich würde bitten, gleich weiterzumachen, mhm. was das Thema Ordnungsdienst und ja. Erfahrungen aus dem Bereich anbetrifft. Ja, sehr gerne, Herr Oberbürgermeister. Ich kann berichten von dem vergangenen Wochenende, wo es ja auch schon äh, schöne, schönes Wetter hatte mit warmen Temperaturen, dass äh, am Wochenende von der Polizei und dem Städtischen Ordnungsdienst mehrere Tausend Kontrollen durchgeführt wurden, und zwar quer über das Stadtgebiet hinweg. Und dabei in, im einstelligen Prozentbereich, also wir reden wirklich nur über ein bis eineinhalb Prozent der angesprochenen Bürgerinnen und Bürger, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden mussten. Das ist eine gute Nachricht. Das ist deswegen eine gute Nachricht, weil es zeigt, dass Sie und wir uns alle an die Ausgangsbeschränkungen in der Tat halten und dort, wo es im einen oder anderen Fall äh, mal zu einer Aufklärung kommt oder auch noch nicht Einhaltung, äh, Sie alle so einsichtig und kooperativ sind, den Anweisungen der Polizei und des Ordnungsdienstes dann auch Folge zu leisten. Dafür, glaube ich, namens auch der Stadt Augsburg und der Kräfte, die vor Ort tätig sind, äh, ein ganz großes Dankeschön. Mit Blick auf die teilweise Sperrung von einigen Grünflächen in der Stadt Augsburg Darf ich an das anknüpfen, was Professor Heller vorhin gesagt hat? Sie haben es in den letzten Tagen auch schon mitbekommen. Von anderer Seite, wir sind wohl noch nicht über den Berg, was die, den pandemischen Zustand bei der Ausbreitung von Corona anbelangt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch weiterhin an die Ausgangsbeschränkungen halten. Und die sehen nun mal im Kern vor, dass das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen eines triftigen Grundes erlaubt ist. Und unter anderem ist gestattet, aus Gründen des Sports oder der Bewegung, das eigene Heim zu verlassen. Allerdings, wenn man draußen ist, keine Gruppen zu bilden und auch sich nicht niederzulassen. Das muss man sich immer mal wieder noch mal vor Augen halten, wenn man die Frage beantworten möchte, warum haben wir uns zu einer äh, teilweise Sperrung von Wiesen in einzelnen Grünanlagen und insbesondere hier im Wittelsbacher Park, da ist es wohl am äh, auffälligsten dazu entschlossen. um genau auch dieses Ziel, was Professor Heller genannt hat, äh, die Reproduktionsquote weiter zu verringern, um dieses Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Weil ich glaube, äh, wir sind uns alle darüber einig, äh, wir hätten nichts lieber, als dass die Ausgangsbeschränkungen schnellstmöglich und Schritt für Schritt gelockert werden. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht. Und das bedeutet, dass auch über das Osterwochen- Ende die Beschränkungen seitens des Freistaates erstens so in Kraft bleiben, das haben Sie gestern äh, bereits erfahren, und dass auch die Vor-Ort-Maßnahmen in der Stadt Augsburg weiterhin so in Kraft bleiben. Ich kann Sie wirklich nur äh, dafür sensibilisieren, ja, gehen Sie raus und bewegen Sie sich, nutzen Sie die, das gesamte Stadtgebiet, um ihrem Bewegungsdrang ein Stück weit nachzukommen. Aber halten Sie sich nicht in Gruppen auf. Wir stellen in den letzten Tagen leider Gottes fest aufgrund der guten Witterung, dass sich immer wieder vermehrt auch tatsächlich Gruppen ansammeln, gerade an Spielplätzen. Wir müssen dagegen vorgehen, wir tun das auch und daran erkennen Sie auch, warum es leider notwendig war, einzelne Wiesenstücke vorübergehend zu sperren, weil sonst ein Vollzug dieser Verordnung des Freistaates Bayern mit der genannten Zielerfüllung schlichtweg nicht möglich wäre. Deswegen, last but not least, ich kann Sie nur sensibilisieren. Auch wenn es schwer ist, halten Sie sich an die Maßgabe. Wir bleiben, wo es geht, zu Hause in den eigenen vier Wänden. Und wenn wir rausgehen, dann nur zur Bewegung und nicht zum Picknick oder zum Niederlassen auf einer Wiese. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wurm. Jetzt abschließend von meiner Seite äh, gibt es inhaltlich auch keine andere Botschaft. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass uns das auch keine Freude macht, das Leben der Menschen einzuschränken oder dafür zu sorgen, dass es nur eingeschränkt stattfindet und dafür zu werben, dass sie Verständnis haben. Wir sind jetzt in einer Zeit, das Osterwochenende liegt vor uns, wir haben Wetter zum Eierlegen und jeden von uns zieht es raus. Jeder weiß, dass man an Ostern eine Familie besucht und trifft, Freunde trifft. Viele von uns würden im Augenblick entweder schon verreist sein oder gerade die Koffer packen, um über Ostern hinweg unterwegs zu sein. Es fällt uns allen sehr, sehr schwer, das in diesem Jahr nicht tun zu können. Aber es ist unumstößlich, wie es gerade eben gesagt worden ist. Ich halte mir ganz persönlich immer vor Augen, was ich persönlich auch tun kann, neben dem, was ich von Amts wegen mache, was ich persönlich tun kann, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass es möglichst schnell vorübergeht und dass möglichst wenig Menschen Schaden nehmen, dass möglichst wenig infiziert werden und dass wir möglichst wenige Inanspruchnahmen haben in unseren Intensivkapazitäten oder gar Todesfälle. Und dann ist es halt mal so, dass es eigentlich keine wirklichen Alternativen gibt. Man muss schon sehr kreativ sein. Ich selber war auch ganz verzweifelt bei dem Gedanken, dass ist natürlich Familien, denen irgendwann mal die Decke auf den Kopf fällt, weil die Kinder einen An- und Umtrieb haben, weil sie raus wollen, weil sie zu Freunden wollen, weil sie spielen wollen und so weiter. Ich habe mich bei uns beim Amt für Kinder, Jugend und Familie erkundigt und bei anderen die Empfehlungen geben und es gibt sie tatsächlich diese Empfehlungen. Sie sind vielleicht nicht ganz so prickelnd wie all dasjenige, was man jetzt gerade besonders gerne tun wollte. Aber immerhin, es gibt Angebote. Sie können das zum Beispiel finden auf jump.de, also t s -c -h -a -m -p .de. Dort, das ist praktisch unser Angebot für Ferien, dort gibt es auch Hinweise und Empfehlungen, was man gerade in diesen Tagen tun kann. Fahrradfahren geht immer. Hier ist vorgeschlagen, dass man auch ein Picknick machen kann in der Wohnung bei offenem Fenster. Das ist etwas, wo ich selber erst überlegen müsste, ob das wirklich dann auch so prickelnd und abenteuerlich ist, aber vielleicht ist es kreativ. Es ist vorgeschlagen, dass man eine Nachtwanderung machen könnte, um das Viertel neu oder das Viertel neu entdecken beim Spazierengehen. Waldspaziergänge zu machen und äh, Naturmaterialien einzusammeln und daran anschließend zu basteln. Fotoapparat mitnehmen und dann die, das Erlebte, auch wenn es eingeschränkt ist, dann an Freunde, Bekannte, an die Großeltern schicken, äh, austauschen und so weiter. Und es läuft bis Ostersonntag auch noch die Aktion äh, des Büros für bürgerschaftliches Engagement und des Mehrgenerationentreffs MGT, also der Treffpunkte, äh, die Aktion Frühlingspost an Seniorenheim, Kinder basteln Ostergrüße und Karten, schicken diese an die Stadt Augsburg die Sie dann an die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflege- und Altenheime verteilt. Auch da finden Sie die Informationen auf jump.de. Vielleicht ein schwacher Trost, aber vielleicht ein Impuls dazu zu sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber steht auch in einer Gesamtverantwortung. Bitte seien Sie kreativ, bitte halten Sie weiterhin zusammen und bleiben Sie zu Hause, und achten Sie aufeinander, wenn Sie draußen unterwegs sind, achten Sie bitte auf die Abstände. Vielen Dank. So, dann können wir jetzt noch Fragen aufrufen, bitte. Ja. Wir haben eine Frage von Presse Augsburg, von Dominik Mesch an den Herrn Wurm. Wie wird an den Feiertagen kontrolliert? Wo gibt es verstärkte Kontrollen? Es wird genauso kontrolliert wie bisher auch und zwar im Zusammenspiel äh, von Ordnungsdienst und Polizei. Und es werden natürlich alle die Orte kontrolliert, die besonders frequentiert waren in den letzten Tagen und Wochen. Die werden es auch äh, an den kommenden Tagen sein. Aber wir tun das wirklich mit Augenmaß. Äh, ich kann noch eines dazu sagen. Wir müssen uns mal vergegenwärtigen, äh, dass der Bußgeldkatalog des Freistaats Bayern, der äh, in seiner jetzigen Fassung ja seit einigen äh, Tagen gilt, äh, vorsieht bei Zuwiderhandlungen, gerade im Bereich von Versammlungen und Niederlassen, mit äh, Bußgeldern zwischen 500 und 5.000 Euro zu arbeiten. Auch das noch mal ist ja der Grund, warum wir gesagt haben: Wir machen lieber eine optische Sperrung und eine Barriere in bestimmten Grünflächen, weil niemand möchte die Bürgerinnen und Bürger jetzt auch noch mit derartigen Bußgeldern äh, belasten. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen: Wir kontrollieren. Wir sensibilisieren und wirklich nur bei absoluter Uneinsichtigkeit streiten wir auch vollzugsmäßig zu Tat, aber dann auf, Grunde, auf Grundlage des geltenden Bußgeldkatalogs des Freistaat Bayerns. Dann noch eine Frage von Herrn Mesch, und zwar an den Herrn Oberbürgermeister oder an den Herrn Professor Heller. Niedersachsen möchte Besuche zu Ostern zulassen. Wie sinnvoll ist dies im Hinblick auf die Produktionsraten und wie kann man den Menschen vermitteln, dass es dort geht und hier nicht? Also ich kann es leider dazu, die ergänzend die Frage stellen, ob äh, das Virus in Niedersachsen äh, entsprechende Differenzierungen vorzunehmen weiß oder nicht. Äh, aber die fachliche Einschätzung möchte ich gerne durch Herrn Professor Heller treffen lassen. Ja, es fällt mir auch schwer, dass. Äh, zu gutieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, dieser, dieser Haupt, dieser erste Breakout in Heinsberg war der allererste und Niedersachsen läuft und sobald es in Nordrhein-Westfalen geht. um Niedersachsen, oder? Ja. Okay, also für Nordrhein-Westfalen hätten wir jetzt irgendwie da was konstruieren können, dass die in uns ein bisschen voraus sind. Aber für Niedersachsen ähm, finde ich jetzt echt schwierig, würde ich äh, gar keinesfalls gutieren. Aber ich kenne die Hintergründe nicht. Dann noch eine Frage von ATV, von Herrn Wildfeuer, an den Herrn Heller. Wie viele Intensivbetten stehen im Bereich des Zweckverbands derzeit zur Verfügung? Wir haben eine sehr genaue Übersicht, die auch noch lageelastisch aufwachsen kann. Wir haben in der Größenordnung 130 Intensivbetten, die momentan zur Verfügung stehen. Da sind wir aber noch nicht am Ende, sodass wir auch noch weiter Intensivbetten aufbauen können, aber es ist dann irgendwann auch eine praktische, ein praktisches Ende da. Beatmungsgeräte sind zwar bestellt, aber haben Lieferzeiten von ab jetzt gerechnet zwölf Wochen. Die kommen dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Und ein ganz wesentliches Problem ist die Zuführung von Propofol, einem Sedierungsmittel, das immer in der Intensivmedizin verwendet wird und auch Ersatzmedikamenten wie, wie ähm, Midazolam. Es gab schon immer mal Probleme auf dem Markt, die zu beschaffen. Jetzt haben wir ein echtes Problem, die zu beschaffen, bundesweit. Also das wird uns vielleicht noch, bevor wir über Beatmungsgeräte nachdenken, früher ereilen, dass wir uns da Gedanken machen zu Alternativen. Ich habe dem Spezialisten bei uns in der Schmerzambulanz schon empfohlen, er soll sich mal Gedanken machen, ob wir mit Akupunktur Schmerztherapie machen können, wenn wir keine Narkosemittel mehr haben. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, aber das ist mal ein neues Problem. Problem, was wir auch noch bearbeiten müssen. Vielen Dank. Das waren alle Fragen. Vielen Dank. Schöne Ostern im Rahmen des Möglichen.